Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das EEG, ganz konkret um das Herausfinden der aktuellen Einspeisevergütung, die ich mit meiner Anlage zum Beispiel erreichen könnte. Ähm, weil das nicht immer so offensichtlich im EEG steht, müssen wir das mal finden. Und wie im Einstiegsvideo zum EEG 2023 versprochen will ich ein bisschen helfen, mit den diversen Dokumenten umgehen zu können. Wir beginnen dabei jetzt mal mit ein bisschen Fachpresse. Die ZFK, wie auch viele, viele andere, ähm, auch ganz normale ähm, News-Seiten haben darüber gesprochen, dass erste EEG-Regelungen jetzt bereits in Kraft treten und nicht erst zum Jahreswechsel. Ja, zum Beispiel mehr Geld für PV-Anlagen. Aha, interessant. Viele der Regelungen kommen erst zum Jahreswechsel, deswegen ja auch EEG 2023. Aber für PV-Anlagenbetreiber kann jetzt schon etwas Freudiges kommen. Hier vom 29.07. Und dann steht hier nämlich zum Beispiel, na, Samstag, 30. Juli 2022, steigt die Vergütung für PV-Dachanlagen. So können zum Beispiel bis zu 13,4 Cent für Solaranlagen hier ähm, rauskommen. Ähm, und auch noch weitere interessante Punkte wie hier: Netzanschluss erleichtert, ähm, erneuerbare Energien sind im überhabenden Öf öffentlichen Interesse, deswegen bürokratisch äh, in Abwicklungsentscheidungen eher positiv, bla bla. Alles Weitere, auch gerade wegen der Beihilferechtlichen Genehmigung erst zum Jahreswechsel. Na gut, aber wir wollen jetzt mal rausfinden, wo stehen diese 13,4 Cent und wie, wie kommen wir dorthin und wie können wir das nochmal abgleichen für unsere Anlagen, für unser Projekt. Dann gehen wir auf das EEG, ja, zum Beispiel Gesetze im internet -D. Jetzt steht hier noch EEG 2021 im Titel, wie ihr sehen könnt, aber äh, das ist jetzt hier schon die aktualisierte Version. Keine Sorge. Wenn ihr die Seite schon kennt, wisst ihr auch, wenn man so ranzoomt, dann wird hier nicht wirklich mehr lesbar, sondern eher das Layout ist völlig kaputt. Also habe ich jetzt hier mal die PDF genommen. So, ihr seht auch hier, wenn da noch 2022 steht, trotzdem haben wir zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 geändert. Das heißt, das ist tatsächlich unsere aktuelle Variante. 165 Seiten kann man sich auch ausdrucken und unter das Kopfkissen legen. Aber man kann auch sich das sparen und lieber Papier anders verwenden. Das beginnt dann erstmal mit diversen Fußnoten und ihr seht, wie viel, viel, viel Bürokratie, weil das EEG halt auch wirklich ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Wenn ihr auf Seite 4 angekommen sind und dann unten sind, auf Seite 4 unten, beginnt das Inhaltsverzeichnis. Und dann sehen wir ja so ja, grundlegendes, wir beginnen dann so diverse Rahmeninformationen zur Vermarktung, ne, Marktprämie, Einspecifizierung, Das sind aber mehr noch die, na, wie, hier, wie hier steht, Arten des Zahlungsanspruchs. Da wird also beschrieben, wie die funktionieren kann man weiter scrollen, scrollen, scrollen, scrollen, scrollen und wir kommen dann irgendwann hier zum § 48 unter anzuliegende Werte, ne, gesetzliche Bestimmung der Zahlung. Ja, wenn wir dann zu 48 kommen, sehen wir solare Strahlungsenergie. Das ist also PV, wie wir es gerne hätten. Dann suchen wir das doch mal. § Paragraph 48 hm, hm, hm, hm, hm. Ja, jetzt bin ich schon dran vorbei. Hätte ich mir vorher mal die Seite vielleicht auch geschrieben, wäre das gerade einfach... Ah, okay, hier sind wir gerade bei der 44, jetzt nur noch mal runterscrollen. Immer noch 44. Ich will aber schon mal spoilern. So, jetzt bin ich hier bei der Solaren Strahlungsenergie. Da steht hier jetzt was von 6,01 Cent. Hm, hier steht nichts von 13,4. Auch hier steht 8,56. Na, für die kleinen Anlagen irgendwie ist das nicht ganz zufriedenstellend. Warum? Es steht nicht in Paragraph 48. Ah, EEG Wunder der Bürokratie. Es ist nicht einfach zu durchschauen. Wir gehen also wieder runter in das Inhaltsverzeichnis und zurück ins und müssen scrollen, scrollen, scrollen, bis wir ankommen bei Paragraph 100 Allgemeine Übergangsbestimmungen Abschnitt 3 Übergangsbestimmungen und dann allgemeine Übergangsbestimmungen. Hier finden wir dann auch die ja, diversen Anlagen, die vielleicht noch interessant sein könnten, aber okay. Wir wollen § Paragraph 100. Also scrollen wir mal ein gutes Stück weiter runter. 88, 96, 99a, ah, perfekt. Übergangsbestimmungen, 100 allgemeine. Alles klar. Hier haben wir jetzt wieder Absätze, ne? Absatz 1, Absatz 2, diverse Rahmeninformationen, aber nein, wir wollen weiter. Absatz 14 für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder an Lärmschutzwand angebracht, also Dachanlagen, sage ich mal, und nach dem 29. Juli in Betrieb genommen worden sind, ah, hier kommt dieser 30. Juli her, alles klar, beträgt der anzulegende Wert abweichend von Paragraph 48, wo wir ja gerade noch waren, aha, bis einschließlich eine so von 10 Kilowatt, das sind kleine Dachanlagen, 8,6 Cent pro Kilowattstunde, 8,6, merken wir uns mal. Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten, in einem Kalenderjahr in der Anlage erzeugten Strom mit Ausnahme des, ich sag mal, Eigenverbrauchs in das Netz eingespeist und dies mitgeteilt hat, erhöht sich der anzulegende Wert Satz 1 bei einschließlich 10 Kilowatt um 4,8 Cent. 8,6 plus 4,8 Cent ergibt 13,4. Das ist es. Das ist der Weg. Also ich muss tatsächlich ähm, ein bisschen komplexer mich mit diesen Dokumenten beschäftigen, wenn ich selbst interpretieren will, wo meine äh, Informationen liegen, die für mich eigentlich entscheidend sind. Und das ist genau das Kerndilemma des EEG. Es ist überhaupt nicht übersichtlich. Das geht gar nicht. Und ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass es irgendwann noch wieder entschlackt wäre und geradlinig und klar verständlich auch für jeden normalen menschen also auf diesem weg finden wir unsere informationen neben den typischen paragrafen die man vielleicht auch schon so im hinterkopf hat gibt es hier übergangsbestimmungen in denen wir relevante informationen für jetzt gerade die zeit ab ende juli 22 finden hier sind noch viel viel mehr ne? also da kann man so auch so durchscrollen. scrollen bla bla bla bla bla bla bla jede menge weitere informationen 165 seiten herr ja, super okay also das ist das Dilemma am EEG. Wir müssen tatsächlich damit arbeiten, dass ähm, das weiterhin überhaupt nicht gut verständlich ist und überhaupt nicht übersichtlich ist. Aber irgendwie muss man damit arbeiten. Okay, Das war so ein erster Schritt, wie wir ähm, zum Beispiel diese Informationen rausfischen konnten aus dieser Unübersichtlichkeit. Wir werden das noch weiter durcharbeiten. Ähm, wenn ihr konkrete Informationen wollt, konkret mal kompakt zwei Stunden auch einfach ein, ein schnelles Kurzseminar haben wollt, wir verlinken unten äh, auf nnf.de unsere Veranstaltungen, zum Beispiel jetzt noch am äh, 3. August machen wir zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr, wo wir über das EEG jetzt nach dem Beschluss im Bundestag äh, sprechen wollen, einfach immer so ein paar aktuelle äh, Informationen äh, ganz kompakt mal rüberbringen. Und äh, ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist ähm, nicht uninteressant. Ihr könnt euch da ein Ticket in unserem Online-Shop kaufen für 97 Euro äh, pro Ton. Gibt es da zwei Stunden sehr kompakte Informationen zum EEG. Genau das Gleiche machen wir auch für andere Veranstaltungen, ne? Smart Metering und äh, Marktkommunikation zum Beispiel. Einfach mal nachschauen auf unserem Lernportal. Okay.